Ja Leute, heute haben wir etwas ganz besonderes, denn wir haben hier wirklich ein sehr neues, aber dennoch sehr altes Produkt quasi. Und ja, ich freue mich, dass ich das ganz wieder früh öffnen darf und wir sehen es hier schon. Es geht hier unter anderem um ägyptische Götter, aber es ist die 25. Edition. Ich freue mich mega. Wir sehen es hier schon. Wir haben hier dreimal Original eben die Götterkarten drin, dann einmal der bläugige weiße Drache, äh, dunkler Magier und eben rotäugiger Drache und zusätzlich einer dieser hier in der neuen, ähm, ja, in den neuen Secret Rare Effekt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt und wir haben es hier. Mmh, richtig schöne alte Packs. Ich freue mich mega, deswegen wollen wir das Ganze hier öff öffnen und wollen nochmal gucken, was wir denn hier so schönes ziehen. Erstmal, also Look, natürlich hier auf jeden Fall es ist sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wir öffnen das Ganze. Und... Ui. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Die Karten. Sehr gut. Und die Booster. Ui. Sehr, sehr hübsch. Ah, interessant. Interessant. Also das war ja sehr gespannt, äh, wie hier die Booster dann dementsprechend aussehen werden. Und wir sehen hier... Ähm Sie sind äh, markiert, dass sie eben 25. Jubiläum hier haben. So, und ich würde sagen, wir fangen dann an hier einmal mit äh, dem Pack hier. Und ja, meine Kamera ist ausgegangen, tut mir leid. Ähm, so, das heißt, wir können hier starten. Wir fangen hier an mit Obelisk, dem Peiniger. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr hübsch. Ich mag das sehr. Slifer, übrigens mein Lieblingsgott. Ähm, ich frage mich, was ist euer Lieblingsgott? Ähm, jeder hat ja so seinen äh, ja, Favoriten für mich. Ganz klar, hier Slifer und äh, Drache Geflügelter Drache von Ra. Und wir haben hier halt gelb, rot und blau. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Sehr hübsch aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, hier ähm, wie das ist. Oha, man sieht es hier. Oha. Ich weiß gar nicht. Ich will gar nicht. Ey, äh, es glitzert. Man sieht's, ne? Man sieht's auf jeden Fall. Es glitzert krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dunkler Magier, ähm, Beuger, weißer Drache, rotäueriger schwarzer Drache und es ist ja krass. Es sieht so hübsch aus. Oh, da ist sogar ein Wasserzeichen drauf. Da ist sogar so ein Wasserzeichen drauf. Wie, wie, wie, wie Speed-Tool. Es ist ja so hübsch. Oh nein, ich will alle Götterkarten in der Rarität haben. Ah, es ist hübsch. Es ist sehr hübsch. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr hübsch. Alter, ich muss Slifer haben. Ich muss Slifer haben. Ich muss Slifer einfach haben. Es geht nicht anders. Ja, fangen wir an mit äh, LOB, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt hier ein sehr, sehr altes Set. Ich will Slifer haben. Sehr, sehr altes Set. Dementsprechend sind die Karten natürlich auch sehr alt. Dunkle Energie, also hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten, der vor ganz langer Zeit mal wird. Ödland, auch. Ähm, <lacht> das sind so alte Karten, das ist crazy. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt, äh, überhaupt eine Super Rare oder Secret Rare ziehen, weil das ist gar nicht so häufig. Äh, in den heutigen Sets ist es ja viel häufiger, dass man eben das Ganze zieht, aber hier eben nicht drin. Ähm, blaue Flammen, Sandstein, Leichenflatterer als Rare hier drin und. Uh, okay. Nur eine Rare, wie gesagt. Äh, super Rare oder ähm, Secret Rare sind hier sehr schwer. Ich glaube, Ultra Rare gibt es auch. Aber ja, egal. Äh, Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Bezaubernde Nixe, harte Rüstung und Fallenentfernung. Sehr schön. Also ich finde es ich wirklich cool. Ich finde es super. Ich finde auch nice, dass hier eben, äh, dass hier äh, so Logo drauf ist. Ja auch sehr gut. So, nächstes Set. Ich bin ich so gespannt. Vielleicht ziehen wir wirklich noch. Oh, schreckliches Feuer. <lacht> das ist so eine Karte. Wie erklärt man ähm, ja Effektschaden? Schreckliches Feuer. Ähm, auch noch so beidseitig. Also du kriegst Schaden, ich krieg Schaden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall fair. Äh, dann haben wir äh, verdorbene Weisheit. <lacht> oh Mann, es sind wirklich so alte Karten. Schloss der dunklen Illusionen. Natürlich mit den äh, krassesten ähm, äh, ATK und Defense. <lacht> Einfach, weil natürlich eben durch die äh, Feldpower-Bonus eben die Karten eben stärker wurden. Sangan als Rare hier drin. Ja, Sangan. Ähm, eine Spielstarke-Karte. Falls diese Karte vom Spiel auf den Friedhof gelegt wird, füge deine Hand ein Monster oder von deinen Denken zu. Aber für den Rest des Spielzugs sind keine Effekte, Karten, jeden aktiviert werden. Ähm, ah, okay. Mit ähm, Erratung drauf. Sehr nice. Das wollte ich eben noch lesen. Panzer, Mottenlarve, Ring des Magnetismus. Das war eigentlich, also. Ja, so ganz früher, bevor man auf Turniere gegangen ist oder so, eine richtig starke Karte. Ich meine, diese Karte verringert die ATK und Defend Monster 500. Der Gegner kann eben nur das Monster angreifen, das mit der Karte ausgerüstet ist. Das war äh, für damalige Verhältnisse so, äh, unter Freunden so stark. Du rufst einfach zum Beispiel weißen drachen rüstest ihn aus, hat er 2,5. Ich meine, das ist immer noch stark. Ähm, ja, was willst du machen? Ein dunkler Magier kann auch nur ähm, doppelt. Also war sehr stark. Aber ja, das war auch Turniermärkte. Und äh, ja, es geht äh, dann doch ein bisschen mehr um anderes, als einfach nur ein starkes Monster auf dem Feld zu haben. Dunkle Zebra. Dann haben wir hier Chor. Ähm, damals war es ja noch so, das wissen weiß einer noch gar nicht, ähm, dass wenn man äh, äh, Spielfeldzauberkarten auf dem Feld hatte, dass man nur eine haben durfte. Also, Zwischen ist ja normal, dass ähm, jeder Spieler eine hat, aber früher durfte man nur eine haben. Heißt, wenn du deine aktiviert hast, dann wurde eben die andere zerstört. Also es durfte immer nur eine auf dem Spielfeld sein. eben Ja, ne? kleine Rande. Hungriger Burger, auch... Ähm ironischerweise bekommt äh, genau diese karte jetzt äh, neue karten ist äh, sehr lang. riesenratte ja riesenratte ich glaube ähm, ja der vorreiter für alle monster seiner art also monster die was machen bei äh, kampfzerstörung ne? vorreiter ganz klar riesenratte hier ist da tribut penguin panzerhexe und haus der klebestreifen <lacht> Ich dachte immer so, ja, da, die Karte sieht so krass aus. Die muss, äh, die, muss, die muss die beste sein. Also natürlich spezifisch, ne? So, weiter geht's. Hier mit äh, Pharaos 7. Äh, ich bin gespannt. Oh Mann, bitte. Bitte lass uns noch was ziehen. Bitte lass uns noch was hier. Äh, Summons Gesetzbuch. Arbordrive. <lacht> Übungsverschaffler. 1800. Extrem stark. Zeitsiegel. Auch wieder zurück. Und... Oh, mich so. Für Speed Tool eine sehr lange. Sehr super Rare! Spiegelwand. Uh, Spiegelwand. Ja, auch eine Karte, die ganz lange, sehr, sehr stark war. Sehr, sehr stark war. Ich meine, heutzutage, ähm, ja, der, mit Extra Deck ist natürlich klar, dass Zauber und Feindkartenzerstörung Zerstörung relativ einfach ist. Dementsprechend natürlich äh, ja, sind die Kosten dann höher als die Karte selber. Aber damals war das. Ey, diese Karte, sie schimmert, sie schimmert so krass. <lacht> Unglaublich. Wächter. Ähm, oh, sakhir so Rüstung. Der Vorreiter von allem. Von Spiegelkraft, von Dimensionsgefängnis, von. Oh, so Einfach eine ähm, ne Karte. Wieder Dimensionsgefängnis kann man irgendwann, aber sakhir so Rüstung. Einfach eine Karte. Und Dunkle Skorpion. Oh, keine Super mehr. Ähm, <lacht> oh ja, kann man äh, theoretisch mit den neuen äh, Werkzeugdrachen spielen. Ähm, in Master wird das Ganze gespielt. Und Inversion auf Cars. Hier, ja, letzte Booster. Es ist so schön. So. Ähm, alte Sachen hier in der Hand zu haben. Vielfältigung von Ameisen. Da dachte ich irgendwie, das wäre so eine Anspielung an Vervielfältigung äh, von Kuribo, aber ja, ähm, war natürlich dann, hatte nichts damit zu tun, aber dachte ich früher, als ich noch jung war. Seelentiger, Ballonexe und Fluch der Finsternis. Ja, ne, ich meine, 1000 Schaden, ähm, das sind dann ja nur 8 ähm, äh, Zauberkarten, dementsprechend stark und. Super rare Mega Orca, Mega Festung der Finsternis. Ähm, ja, interessantes Artwork. Und ich glaube, genau, hier ist sogar eine Karte drauf. Ich finde das äh, ist krass, weil die Karte gibt es ja auch, die da drin ist. Ich weiß den Namen jetzt gerade leider nicht. Oh, ihr werdet sagen, oh, das muss man noch wissen. Äh, ich weiß den Namen leider gerade nicht. Tut mir leid. Aber ich finde es krass, dass. Also, das Verhältnis ist ja anders, äh, crazy. Machu. Das ist nice. Äh, ja, Machu Leute. Ey, wir kennen sie nicht, die green marcho decks Und hier, die Karte ist sehr, sehr, sehr alt und vor ganz langer Zeit rausgekommen. Sehr krass, sehr nice und die Geburt eines Helden. Und, ähm, ja, wir gehen nochmal alles durch. Ist ja, ist ja crazy. Also ist, warte mal. Halt, wir müssen eins mal Den Riechtest. Okay, es riecht nach eine Karten. <lacht> oh, es riecht nach neuen Karten. Ähm. Schön, also gefällt mir wirklich, gefällt mir wirklich und äh, ja, Highlights hier, das ist äh, für mich einfach die drei Highlights neben, oh es ist so hübsch, ich kann es die ganze Zeit angucken, äh, mir gefällt so sehr, dass da auf dem Wasserzeichen drin ist, Na, ja, da sieht man es mal. ja da sieht man es mal. es ist so hübsch, es ist so hübsch, komm Kamera scharf stellen, äh, gefällt mir wirklich. Ich muss echt, ich muss Slifer ziehen. Ich muss Slifer ziehen. Es geht nicht dran vorbei. Ich muss Slifer ziehen. Es geht nicht anders. Aber äh, ja, aber äh, heute nicht. Äh, definitiv nicht. Denn ähm, ja, das war's hier. Äh, hier die Verpackung. Und hier ein kleiner Test. Unten ist nichts drin. Ähm, <lacht> können ja äh, irgendwie Freunde sagen, ihr müsst nach unten gucken. Äh, ist nichts drin. Aber Verpackung echt sehr hübsch. Also sehr schön. Finde ich sehr hübsch. Sehr nice. Ja, Leute. Ich glaube, ich, ich muss noch mehr haben. Ich muss, ich muss Slifer haben. Ich möchte, ich möchte Slifer in diesem Look haben. Unbedingt. Ich frage mich dann auch, ob ähm, ein Slifer das ist. Äh, ob die dann auch äh, rot hinten ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, ich habe es nicht. Keine Ahnung. Äh, wird man dann sehen. Ähm, ist ja auch alles früher. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere... YouTuber, die eben hier das Ganze offen werden. Vielleicht ziehen die das. Ich werde es sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Denn, ja, wenn ihr das seht, sind die anderen Videos ebenfalls draußen. Ich hoffe eben, das Opening hat euch gefallen. Ich muss sagen, ja, also... Okay, ich habe es gesagt, oft genug gesagt. Die Karte ist wirklich hübsch. Aber sie gefällt mir halt wirklich. Ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.